Kapitel 6 Ach, kleiner Prinz, nach und nach habe ich so dein kleines, trauriges Leben verstanden. Lange Zeit blieb dir nur die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge, um dich zu zerstreuen. Dieses Detail erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du zu mir sagtest, ich mag Sonnenuntergänge. Lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Aber man muss warten. Worauf denn warten? Darauf, dass die Sonne untergeht. Du wirktest zunächst sehr überrascht, aber musstest dann selbst lachen. Und du hast zu mir gesagt, ich glaube immer noch, ich sei bei mir." Tatsächlich. Wenn es in den Vereinigten Staaten von Amerika Mittagszeit ist, das weiß ja jeder, dann geht in Frankreich die Sonne unter. Man müsste innerhalb einer Minute nach Frankreich gelangen können, um den Sonnenuntergang dort zu sehen. Leider ist Frankreich viel zu weit entfernt, aber auf deinem kleinen Planeten, da musst du nur den Stuhl um ein paar Schritte verrücken und schon siehst du die Abenddämmerung wann immer du willst. Einmal habe ich die Sonne 43 Mal untergehen sehen. Und ein wenig später fügtest du hinzu, weißt du, wenn man sehr traurig ist, dann liebt man Sonnenuntergänge. Also warst du an dem Tag mit den 43 Mal besonders traurig? Aber der kleine Prinz antwortete nicht,